Sollte man beim Essen Geld sparen überhaupt? Ich sage ganz klar jein. Und ich zeige dir in drei konkreten Beispielen, wie du Geld sparen kannst, dass du sogar dafür in den Urlaub fahren kannst. Willkommen beim Tag 5, unsere 30 Tage Sparimpulse. Und an diesem Tag wandert in mein Sparglas 5 Euro hinein. Inzwischen habe ich 15 Euro eingespart im Monat, in 30 Tagen 465 Euro ersparen kannst, was du mit diesem Plan machen kannst. Und mir geht es darum, in meinen Videos die Fehler beim Geldsparen zu finden, das Geld mehr zu ersparen und um dann zu maximieren. Wenn man über das Thema spricht beim Essen zu sparen, dann Läuft man auf zwei unterschiedliche Meinungsgruppen? Bleibt dran!